Rheinland-Pfalz is famous for Saumagen, a stuffed pig's stomach. The dish comes from a time when farmers wanted to utilize every part of the animal. Today, Saumagen is served both as simple street food and in fine dining. Nein, wir haben da auch unsere gute Pfälzer Kartoffel mit drin. Wir haben ein bisschen Karotte und verschiedene Kräuter. Majoran, ein bisschen Petersilie. Looks beautiful. I understand, this is the original recipe. Are there other versions? Ja, wir bereiten unseren Saumagen ja auch jahreszeitlich zu, im Frühjahr mit Bärlauch, im Sommer mit Pfifferlingen, im Herbst mit Steinpilzen und wie wir hier unsere Variante haben, was ganz Exklusives mit Trüffelsauce und Kartoffelschuppen. Fernsehen. Wir haben jetzt zu unserem Saumagen ein wenig Sauerkraut noch mit dazu, was wir heute verfeinern werden mit Petersilie. Dann kommt noch ein Löffelchen von der Creme Fraiche mit dazu und dann ich noch gerade noch einen kleinen Schluck vom Felser Riesling mit dazu. Good Gluck? Mhm. Mm well, smells good and And can we taste? Ja, mm -hmm. das machen wir auf jeden Fall. For you and for me. So, here we go. Cheers. Zu wohl. <lacht> mm, das wird toll schmecken zu unserem Saumagen. I'm looking forward to tasting it. Mm -hmm. Beautiful, I like the combination. Hm. The crisp potato and the creamy cabbage. It's got everything, like the pfalz itself. Ja, da haben Sie Beautiful. recht. Beautiful. Da haben wir alles und guten noch. <lacht> <lacht> zum Wohl.